Ja, sehr gut. Ich habe sie heute dreimal gesehen, glaube ich, insgesamt, weil ich mit dabei war und aufgepasst Finde ich gut. Hatte. Ja. Mir hat es super gefallen. Also ich war ja bei den Proben dabei und jetzt war ich das erste Mal sozusagen bei dem Durchlauf dabei und ich fand es ganz toll. Äh, eigentlich alles. Ich fand es richtig gut. Ja. Ähm, ja, nee, war alles gut, äh, besonders die verschiedenen Kleidungen, die in der Modenschau entstanden sind, fantastisch. Und das Essen sieht so gut aus, ich bin ganz gespannt, ob das jetzt auch schmecken wird. Äh, es war sehr interessant, ihr hattet äh, viele gute Ideen. Ähm, es hat mir gut gefallen. Ja. es Ihnen heute gefallen? Sehr gut. Ich war einfach begeistert. Toll habt ihr das gemacht. Wie es Ihnen heute gefallen? Ich fand's sehr gut. Äh, ich habe leider nicht akustisch nicht alles verstanden, weil die Leute ein bisschen leise geredet haben. Ich fand es sehr schön. Besonders gut gefallen hat mir, glaube ich, die äh, Videoinstallation hier. Und ich fand es ein bisschen schade, dass die Modemädchen nicht zur Sprache gekommen sind. Ich glaube, die hätten noch was zu sagen gehabt zum Thema Reichtum und Arm Armut. Ja, dann wollen wir noch mal wissen, wie es Ihnen gefallen hat. Mir hat es gut gefallen. Ja. Mir hat's gut gefallen. Ich finde es vor allen Dingen so schön, dass, dass Jugendliche, also Nicht-Profis, sich in sowas reinwagen und dann auch auftreten, keinen Lampenfieber haben. Und es macht denen ja eindeutig Spaß. Und dass es denen Spaß gemacht hat, das hat mir am meisten Spaß gemacht. <lacht> das ist schön gesagt. Danke. Nochmal, wie hat es Ihnen gefallen? Super. Was hat Ihnen besonders gefallen? Wie war es hat alles, das ganze Thema. Ja. Für Arm und Reich, das hat mir voll gefallen. Und wie war das, Ihre Tochter, Ihren Sohn mal zu sehen, so ganz anders? Ja, ungewohnt. Ja, ungewohnt. Und was hat er gemacht für Sie? Meine Tochter war Model. Model? Ja. Und wie hat es gefallen? Super. Ne? Ja, Sie voll, ja, richtig süß. Richtig kleine Dame. Fand ich voll süß. Und wie hat dir deine Schwester gefallen als Model? Gut. Ja. Sie Ja, genau so. okay, Danke. Nochmal. Wie hat dir gefallen? Gut! Und dir? Gut. Was hat dir gut gefallen? Und, und alles! Und wie hat dir gefallen? Gut! Ja. Sehr gut! Ja, großartig. Und wie hat es dir gefallen? Ja, geil. Guck okay, mich ja. Was? Es war ein wunderbares Projekt, oder es ist ein wunderbares Projekt und mir hat sehr gut gefallen. Ich bin überrascht, wie man so eine tolle Veranstaltung mit so wenig Organisation auf die Beine stellen kann also abgefressen das wird das nächste nein nein nein ganz im Gegenteil die haben sich alle beruhigt sind alle neu motiviert und sind voll auf unserer oder ihrer Seite wie auch immer sie das sehen wollen okay er hat sich ins Ziel gefallen war ein echtes Abenteuer also wirklich großartig der absolute Hammer alle Gruppen sind über sich hinausgewachsen Schauspiel Theater Design der Hammer ich bin platt aber nicht nur deswegen Platz. Nein, auch ein paar anstrengende Tage. Also es war viel Arbeit, und, ähm, aber es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Gefallen. Okay. Mir hat das super gefallen. Ich konnte mir vor zwei Wochen noch gar nicht wirklich vorstellen, was hier passiert. Ich kannte die Räumlichkeiten, hatte vorher mal eine Begehung gemacht und eine Führung gemacht. Und dann habe ich gedacht, na, ich weiß ja auch, wer damit spielt. Die machen das schon, weil bis jetzt ist immer alles gelaufen mit einem super Ergebnis. Und das, was hier eben gelaufen ist, auf der öffentlichen, bei der öffentlichen Premiere war. Perfekt. Also nochmal. Ja. Wie, wie ist das, wenn man die eigenen Schüler jetzt mal so ganz anders erlebt? Äh, für mich ist das nicht so neu. Ich kenne das schon seit mehr als zehn Jahren. Und äh, ich weiß, dass äh, bei manchen, die dann sagen: Nein, ah, das mache ich nicht, das will ich nicht, da traue ich mich nicht, dass die, ganz speziell die, dann, wenn es soweit ist, Super mitspielen. Man kann sich drauf verlassen und man darf ihnen, wenn sie sagen, äh, ich mache nicht mit, dann darf man ihnen einfach nicht glauben und sagen, na klar machst du mit. Das haben wir da dann auch gemacht. Schaffst du und du, du bist gut. Und äh, wir sehen hier der Kameramann, den kenne ich schon seit vier Jahren und der steht hier und macht das profimäßig. Der ist, also der, der ist, zum Fernsehen, ganz sicher. der wird irgendwas mit in diese Richtung machen und das ist perfekt. Ja. Gibt es irgendwelche, wenn Sie ja schon so lange dabei sind, dann liegt mir die Frage na, gibt es irgendwelche Erfolgsgeschichten, wo Sie Jahre später gehört haben, so Mensch, das war ganz wichtig für mich oder irgendwie sowas? Es gibt jemanden, der sich nach fünf sechs Jahren gemeldet hat ich kann jetzt nicht weiß nicht mehr den Namen weiß auch nicht mehr wie lange es her ist und der hat gesagt wenn ich das damals nicht gemacht hätte dann wäre ich jetzt nicht da wo ich bin also nicht beruflich sondern der hat gesagt dies mit Kunst und Kultur und Theater spielen ich kann es jetzt nicht genau sagen das ist genau das was ich mache und der ist in dem Bereich gelandet also unglaublich ne? das ist, ist schön von manchen wissen wir dass sie Immer noch sagen, wenn man ihnen auf der Straße begegnet nach Jahren, ich kenne Sie, Sie waren doch damals und so. gibt's das denn noch? Wann ist das? Kann ich da hinkommen? Das ist auch eine ganz, ganz schöne, äh, schöne Sache. Und deswegen machen wir es immer wieder. Es werden weniger Hauptschulen. Es wird nächstes Jahr nur noch zwei Hauptschulen geben die mit der fünften Klasse anfangen. Die anderen Schulen sind Standorte, an denen Gesamtschulen aufgebaut werden. Das ist auch in Ordnung, denke ich mal so. Nur es sind immer weniger Hauptschulen. Und umso wichtiger ist es, dass auch Hauptschulen äh, so ein Projekt machen können. Und deswegen haben wir seit mehr als 15 Jahren, 95 fing an, nicht ganz so öffentlich wie hier gesagt, solange es diese Schulform gibt. Machen wir Hauptschulprojekte. Es ist offen für andere Schulen. Also es können auch andere Schulformen, Förderschulen, Realschulen, wer auch immer sich beteiligen. Das ist der Gedanke. Also das Projekt soll nicht sterben. Und äh, warum soll man es nicht aufmachen für Hauptschulen? Nur wenn hier heute schon 100 dabei waren, 100 Schülerinnen und Schüler, und sagt, jetzt nehmen wir die anderen Schulformen noch rein, dann müssen wir vielleicht für 500 irgendeinen Raum finden. Und das ist im Moment noch ein bisschen schwierig. Lust, da haben wir noch Platz für Ideen. Da haben wir okay. Platz für Ideen.